Schaltet auch beim nächsten Video wieder ein und euch noch bis dahin einen fantastischen Tag. Und äh, ja, macht's gut. Tschüss, euer Bergmann. <lacht> das war doch wieder ein sehr schönes Video, Herr Bergmann. Das hat eindeutig eine gute Bewertung. Ah, ich bin aus der Zukunft und habe eine Botschaft für dich. Jetzt bin ich voll nass. Heule leise. Sehr nett. Wie lautet die Botschaft? Mach es. Was machen? Das Half-Life-Video drehen. Die Leute warten. Wie die Leute? Ich habe sechs Abonnenten. Mein Fehler, aber... Was ist mit Chaos? Okay, aber das ist doch schon Ewigkeit näher. Und die beiden Gäste aus dem Discord-Talk, ich habe noch tausend andere, macht das Video doch auch nur, weil Bergmann drin war. Junge, weißt du, wie egal mir das ist? Du machst jetzt dieses scheiß Video, deine Zukunft hängt davon ab. Ach du Scheiße. <lacht>